Gibt's denn jetzt noch was, was ich nicht gefragt habe und du aber gerne noch sagen wolltest? Also ich kann einfach nur jedem empfehlen, Auslandssemester zu machen. Also was was, ich glaube so so pauschal pauschal jetzt nicht. Aber ich würde einfach jedem mitgeben, diese Chance zu nutzen, dass man man bekommt ein Stipendium, muss was nicht, dafür, muss was nichts dafür tun, sieht gut aus im Lebenslauf. Man kommt immer wieder in irgendwelche Gespräche rein, man nimmt da internationale Bekanntschaften mit, man kann immer mal wieder irgendwo übernachten, ganz spontan. Und vielleicht auch mal irgendwo kämpfen, kann ans Meer gehen und da wohnen, dann kann man mal Skifahren, geht hier und Freunde besuchen. Also man kann einfach international sehr viele Erfahrungen mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.